Input sing Milgram Tester über die Gehorsam paraport zur Autorität gemacht hat, hatten die interessante Idee, Beschreibung von seinem Test an avancierte Psychologiestudenten zu weisen. Er hat sie gefreut, Voraussetzungen zu machen über den Auflauf des Tests. Und sie sollten aufgrund von ihrem psychologischen Wissen und ihrer klinischen Erfahrung Voraussetzungen oder mindestens Roden, das das, was ihnen Educated Guest nennt, wie viel von den Probanden wohl am Test bis auf welche für von von Stromschleier gegeben? Antimigramm hat die Prädiktionen von den Psychiatern und Psychologen statistisch zusammengefasst und bei einer einfachen Grafik durchgestellt. Am Durchschnitt von Experten, Experten gedurcht dass bei 10 Volt, nach am Durchschnitt 36 Prozent von den Probanden macht bei 20 Volt und Prädiktion schon ab 3,73% am Durchschnitt ruf. Dexperren waren sich ziemlich sicher, dass just nach 0,64% von den Testpersonen bei 25 Volt mattmachen gegeben. Und ab 30 Volt, da wären sich Dexperren nun quasi zu 99% eins, GIF Chemie mattmachen. 99% wären Flotte Illustration von einem sogenannten wissenschaftlichen Konsens. Bei 30 Volt also, so viel raus 99 Prozent von den Experten, gibt kein normaler Mensch mehr einem anderen normalen Mathejob stromschläfer verpassen. Da der Milgram aber eine vierwöchige Forscher war, die immer Ramfroh gestaltet haben, wollte er selbstverständlich auch wissen, aufgrund Vorwärts für, was für ein Wissen, aufgrund von wat für, für eigene Voraussetzungen, aufgrund von wat für, für eigene Argumente. Die Experten, ob die flotte wissenschaftliche Konsens kommen. Wir hatten meine Psychiaterinnen, Psychologiestudenten am Doktorat, dass kein normaler Mensch einer Fehlheit widergeht, just für Urteile von einer Autorität zu folgen. Die befrorenen Experten, die den ihr Prediktionen Folgend zwei Resonmente Und erstens, die meisten sind anständig und haben moralische Limiten. Also, sie gehen nie so einfach, ohne weitere Grund oder Emotionen, anderen Menschen ihr Schnips zuletzt tun. Und zweiter Grund war, Menschen, solange sie nicht in einer Notsituation sind, sind her am meisten von ihren eigenen Handlungen. Sie entscheiden selber, was sie machen oder nicht machen. Blond andere Folgen, nicht vorstellbar für den wissenschaftlichen Konsens. Und andere Wieder, nur die psychiatrischen und psychologischen Experten, sind mal autonom, verständlich und anständig leid, mit klaren Moralvorstellungen, die außer an exzeptionellen Situationen denen anderen nie irgendetwas untergeben. Und vier. Weil wir alle so verständlich, leif, moralisch und solidarisch sind, geben wir alle bei 30 Volt spätestens, also bis in Pieksen, Das war also der wissenschaftliche Konsens von den Experten. Und schätzen die meisten leid, die nach nie von Milgram oder von Psychologie am Allgemeinen herren geben dem wohl auch so zustimmen. Mehr wie wir wissen, ist das leider nicht wirklich der Fall. Ist. Durch 62 Prozent dann, 65% von der Leit, auch mal zögern, sie prägt bis zu 450 Volt Stromschlee, auf einfachen in Urlaub zu gehen. An das von 15 Volt unrupp, während 30 Schocken handelt. Und das muss ich noch dabei sagen, die 62% bis 65% von der Leuten, die bis auf 450 Volt mitgehen, und sind ein Milligramm singen, solchen Tester, und also da rein noch, eine unschuldigere Person, drüssig oder mehr elektrische Schocken administriert. Der Akteur, der gemacht hat, wie man einen hat, hat dabei klare Instruktionen, was bei den verschiedenen Voltstärken machen sollte. Das wurde auch nicht ganz genau aufgestimmt, wie viel in die Insel von sich vergleichen kann. Zum Beispiel bei 120 Volt wird ein Akteur gebrummt, »Aua, das tut wirklich weh!« bei 135 Volt hatten diese Idee, zu sagen, aua, da geht durch, lass mich raus. Ich habe schon Herzprobleme. Mein Herz ist schon ein Problem, weil ich refuse, Matze zu machen. Das geht lo durch, und so weiter. Bei 270 Volt sollte es wie Stiervenden. Und bei 300 Volt sollte es nachher mal geizen, wie in bieden, um den um Stierveleid. Und Biedeln, dass sie zu hinzufoltern. Bei 300 Drissigvold, so weit die Instruktion und den Akteur, heute mussten aufhängen, hysterisch zu biereln. Zu geizen, dass sein Herz nicht mehr machen möchte. Und dass sich hier rechten hin so zu quälen. Und dann immer rum, an immer rum, heute gewinnt los lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Der wissenschaftliche Konsens war also bei Drissigvold, das alles rüber, okay, ich möchte matt. Aus einem Lunatic Fringe. Also die psychotische Randexistenzen, die uns sowieso nicht mehr zu helfen ist. An der Realität, waren aber bis 350 Volt 100% dabei. und das nicht nur nach 1000 Gramm, Tester. Ähnliche Tester, die seitdem an andere Länder, mit anderen Leuten, nicht nur Amerikaner oder Europäer gemacht wurden, hatten meistens ähnliche Resultate. An den Trend, an den Resultaten hat sich erstaunlich gut über die Jahre, über die verschiedensten Leute, vom unqualifizierten Arbeiter bis zum diplomierten Akademiker, geholt. Da das der Teil vom Milgram-Sengen-Tester, den am meisten kontestiert das Am meisten kontestiert das den anderen Teil, die Erklärung oder das Verständnis von dem, was dort geschieht. Wenn es immer wissenschaftlich Verständnis geht, Da geht es nicht nur wie am Kaffee oder bei einem sozialen Medium zu behaupten, weil der Mensch von der Natur aus schlecht ist oder wie er da immer rumliest, weil die Leute blöd sind. Es leidet sich weder blöd noch schlecht, auch wenn ein paar Pseudo-Intellektuelle das immer behaupten, erscheinbar viel viele Politiker dadurch insgeheim zu denken scheinen. Blöd ist es allemal nicht zu merken oder nicht merken zu wollen, dass Menschen unendlich wie kompliziert sind, wie die simplistisch Führerteile das wollen. Was sich nämlich an so interessanten Tester weist, was sich auch an detaillierten Analysen von individuellen und allgemeinen Motivationen weist, ist, also dass die alltäglichen Intuitionen und sogar der wissenschaftliche Konsens können komplett unnirft leiden. können, wenn es darum geht, Leute zu evaluieren. Und das weiß also noch Metastudien, die vor all die verschiedenen Kausalfaktoren vom Gehorsam abzulöschten und zu evaluieren, was für eine die Unterschiede machen. Eine australische Metastudie von Milgram sehen Tester, also von 740 Personen, die bis auf 450 Wolder abgegangen sind, und so 23 Kausalfaktoren, analysiert und sie kommen zu dem erstaunlichen Resultat, dass der allerwichtigste Grund vom Folgen an der Attitüde von dem Leid die Befehler geht. Mal, der stärkste kausale Faktor leidet an der Attitüde von der Person die Befehler geht. Wohlgemerkt, das leidet nicht unter Kompetenz, nicht unter Qualifikationen oder ein Diploma, nicht unter sozialer Position oder unter Suche an den Besitzer, von Der Person, es liegt an echter Instanz und der direktiven Attitüde, also um die Stanten und an autoritären Verhalten von der Person, Mann oder Frau, die udergeht. Ein bisschen Männerrefikas, aber nachdem wir auf den Hitparat von den kausalen Faktoren steht der Gruppenzwang oder der Konformitätsdruck, den Asch effekt Wenn eine Leute Summe kommen, die vollen sollen, und die eine oder die andere Person müssen nicht mit, dann ist man voll sehr arriba. Autorität hin oder Autorität hier. Und dann reicht ein dritter Platz, könnte dann dieser Metastudie Proximität und Distanz zwischen dem, der Strom schlägt, und dem, den sie kriegt. Das heißt, der Fett, der den, den ich volldrehen soll, nicht man sitzt. Und sogar der hier muss dann festhalten, das hat Milgram auch probiert, Könnt bei den Ursachen um Gehorsamrecht auf dritter Platz. So Resultate wir nicht unbedingt direkt und intuitiv anlichten. Was sie so bedeuten, ist, also, dass der Rapport zur Person, die Ödere mehr wichtig ist, als der Rapport zur Person, die es gilt zu foltern. Und noch einmal ein an dass die Tüte, von dem den gibt, an der Gruppenzwang oder die Konformitätsdruck, Sie meist stark wie all Machtgefühl oder Sympathie zu der Person, die gequält wird. Also, können Sie sich vorstellen, just rein hypothetisch, das geht alles bestimmt nicht, Und können Sie sich vorstellen, dass wenn die Personen, die Urderer gehen, dass man die richtige Attitüde machen, mit ihren dann noch nach Gruppenzwang oder Konformitätsdruck herstellen, und dann auch nach dabei, die, die sollen gequält oder eliminiert gehen, stigmatisieren, ausgrenzen an Niedrigen oder Menschlichen, da geht vieles möglich. Auch was die feinsten, lebsten, am moralischsten, am solidarischsten Planeten. Stellen wir uns vor, es gibt viele Leute, rein hypothetisch, die das psychische Mechanismen intuitiv oder wissenschaftlich verstehen die selbe Schleier werden am Stand von noch als wissenschaftlich Konsultoren, so mitteln, auf einer breder gesellschaftlicher Basis umzuwenden. Für den von den milgram -Ethüden. Wie weit können sie es wohl gehen? Es gibt Der ganze Bereich von der sozialpsychologischen Forschung, den sich mit so Hypothesen befasst wird, Und im Kontext des milgram experiments mit der Hypothese über ein offiziellen Nummern Es handelt sich um die sogenannte Milgram-Holocaust-Linkage, also Milgram-Holocaust-Verbindung. Froh, als du kann der kombinierte Milgram-Effekt erklären, was an den Todeslehrern geschieht. Das. Ich will heute weiter die Komplizier dann extrem brisant fragen, ich will trotzdem nach die Arno froh, in An der Raumstelle, ein paar Lektoren und in der Beschreibung vom Video gestellt. Wenn ich den Reifen von Leuten das ist eine Verschwörungstheorie. Die so ein Wissen hätten und die Mittel hätten, so ein Wissen anzuwenden, macht schlechter oder vielleicht nicht mit besten Intentionen. Das ist ja mein froh vom Point de Vue. Was gibt da geschehen? Kolonisation, Kriege, Erpressungen, Erfolgskommissionen, gar für euch immer mit den besten Intentionen geplant. Etwa für die richtige Glauben und das Leid zu kriegen. Oder ihnen die gute Demokratie zu bringen. Oder ihnen zu helfen, zu verstehen, was sie falsch gemacht haben. Oder ihnen zu helfen, die anzugehen. Also nochmal, wenn er eine Reihe für Leute gibt, die so ein Wissen hätten, die mit Experten zusammenarbeiten und die Mittel hätten, so ein Wissen umzuwenden, mit den besten Intentionen. Will den dann so leicht nicht am Ende behalten? Will den dann nicht, dass es gesetzliche Kader gibt, die so etwas grenzen zu setzen könnten? Besonders in Krisensituationen, wo die eigenen Art Ambitionen und Vernunft an neue Mischverhältnisse treten. wäre nicht interessant, dass in solchen Situationen etwas zu tun wie eine Demokratie wo Gruppenzwänge sich ausbalancieren könnten. Oder es also tatsächlich preferabel, an seiner so Situation all die Murchtmechanismen an den Händen von einer kleinen Unzweil von Leid zu lösen? Wissend, dass sie so könnten, die Beeindruckung uns in und unserem Handeln, Denken, erfüllen, vielen könnten. Das ist was so leid wie den Asch an den Milgramm gewesen. Man freie Schwa also, ist unter gewissen Bedingungen nicht weit hier. Aber wie das in den Entretien noch von Milgramm auf 4 geht, hatten die Leute, die gefoltert oder gequält wurden, nie den Eindruck, sie zu so es wirklich gezwungen zu was sie nicht wollten. An einer Krise soll man also die Schalten erwalten lassen, die all die Mittel, die ich beschrieben habe, noch viel, viel Ärmerer, an ihrer Hand, wo Eis mit eisige viele Gedanken und Handlungen die sutilste und ohne Hypnose, Trance oder Fenergie-Gedankenkontrolle, ohne Diktatur und Tyrannei, in verschiedene Richtungen nicht zu forcieren, zu stoßen wie ihn sie zu orientieren. Weil heute halt forcieren wir ja nicht, heute halt zwingen wir nicht, heute halt nudgen wir. Auch an der Politik, man schubsen und subtil. So und subtil, dass man keinen genau zu mir gebraucht. Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung bleiben dabei komplett erhalten. Ein bisschen Druck, so dass Gesundheitsminister auf der Television das funktioniert. Naja, natürlich funktioniert das. Mir ist funktionieren ein einziges Kriterien. Geht es an einer Krise darum, so gut wie möglich zu funktionieren an diesen Sachen. Wie dann Debatten um den Terrorismus gesucht aus als Sicherheit das absolute Fundament von einer Gesellschaft. Und Demokratie der Luxuszustand, wie die Idee, Sonne scheint an alles andere ist. als. ist das so?